Sie wären das Schlagertraumpaar schlechthin. Der Schwieser Sängerin Beatrice Egli, 33, und dem TV-Moderator Florian Silbereisen, 40, wird immer wieder eine Beziehung angedichtet. Das Gerücht wird aber von den beiden dementiert. Nun stellte der Fernsehmann die »Alles, was du brauchst« Sängerin in seiner Samstagabendsendung »Die große Schlagerstrandpartie zum Geburtstag« selbst zur Rede. Hast du wirklich neulich gesagt, letztens war ich schwanger von Florian Silbereisen? Fragte er vor einem Millionenpublikum die Musikerin. Grund dafür. Im Podcast, aber bitte mit Schlager, machte sie sich über wirre Schlagzeilen lustig, die sie immer wieder über sich lesen musste. Und darunter war eben auch das Schwangerschaftsgerücht mit dem Ex von Helene Fischer, 37. Egli lacht über Schlagzeilen, also wirklich, diese Presse macht schon ein bisschen, was sie will sagte Beatrice Egli zu Silbereisen mit einem Lachen. Ich wurde gefragt was war die komischste Presse, die sie je über sich gelesen haben, und dann hab ich gesagt, letztens hab ich gelesen, dass ich schwanger sei von Florian Silbereisen und zack wurde alles verdreht. Die Frohnatur kann über die Schlagzeile aber lachen. Sie klärt auf. Wir verstehen uns ja sehr, sehr gut und ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir heute deinen Geburtstag hier feiern können sagt sie zum TV-Moderator. Aber es gibt noch keine Babyparty. Silbereisen witzelt daraufhin: dann kann ich die 5000 Windeln also abbestellen, die ich daraufhin bestellt habe. Liebesgerüchte zwischen Beatrice Egli und Florian Silbereisen existieren schon seit Jahren. Bereits 2019 gab die Schweizerin zu Protokoll, sich an den Tuscheleien nicht zu stören, wenn es um die Liebe geht, freuen sich einige wenn sie Leute verkuppeln können und auch das machen die Medien gerne, und von daher. Das sind keine schlimmen Gerüchte, finde ich. Trotzdem dementierte sie die Beziehung zum TV-Mann immer wieder. Ende 2020 sagte sie, wir teilen uns die Bühne mit Leidenschaft und Freude, aber wirklich nur die Bühne. IMH. Florian Silbereisen. Mädels, wo seid ihr bloß? Seit der Trennung von Schlagerkönigin Helene Fischer, 36, im Dezember 2018 ist Florian Silbereisen, 40, offiziell Solo. Ein Umstand, den der künftige, Deutschland sucht den Superstar, Juror jetzt ändern will und voll auf Flirtkurs geht. Dabei macht er auch vor Online-Dating keinen Halt. Da gibt es allerdings nur einen kleinen Haken. Die potenziellen Liebesbewerberinnen lassen noch auf sich warten. Angesprochen darauf, ob er von Mädels via Internetplattform Instagram nach Dates gefragt wird, antwortet er traurig, viel zu selten. Auch klassische Liebesbriefe bekomme er auch keine mehr. Will er damit etwa sagen, Mädels, wo seid ihr? Traut euch. Es scheint, als sei der Entertainer wieder bereit, sich zu verlieben. Und mehr noch, eine eigene Familie schließt er auch nicht aus. Wie er durch die Blume andeutet. Ich habe eine große Familie und die Erweiterung kommt dann, wenn der Liebe Gottes will.